möchte ich ganz kurz mit einer Vorstellung von Linde Morawetz ähm, beginnen. Ähm, und zwar ähm, hat Linde Morawetz äh, an der Universität Wien ähm, Zoologie äh, studiert, mit der Spezialisierung auf Sinnesphysiologie. Und ähm, die Forschung an Bienen hat sie schon seit der Diplomarbeit äh, begleitet. Ähm, dort hat sie mit tropischen Arten gearbeitet, und zwar mit stachellosen Bienen und mit Prachtbienen. Und ähm, auch ihre Dissertation hat sich um Bienen gedreht, und zwar in der Arbeitsgruppe von Johannes Späte an der ähm, Universität Wien hat sie die Sinnesleistungen von Hummeln und Honigbienen bei der Put äh, Futtersuche untersucht. Und ähm, mit dem Wechsel von der Universität äh, auf die AGES ist, ähm, also ist sie dieser Tiergruppe treu geblieben und hat ähm, allerdings das Forschungsgebiet ein bisschen gewechselt. Sie betreut nun Forschungsprojekte zur Bienengesundheit beschäftigt sich mit dem Wissenstransfer zwischen Forschung und Imkerschaft und ähm, ja, ist in der Imkerinnen- und Imkerfortbildung tätig. Und ja, alles Weitere wird uns äh, Linde wahrscheinlich selber dann noch erzählen und äh, wir freuen uns sehr auf deinen Vortrag, liebe Linde. Und ja, the floor is yours. Dein Mikro ist noch off. Wir ja, haben Gut. Vielen Dank, lieber Daniel, für die liebe Einführung. Ich werde nun in den nächsten Dreiviertelstunde über Imkerinnen und Imker als Citizen Scientists reden, über Viren und Bienen. Da eben das Thema der Vortragsreihe Citizen Scientists ist, werde ich besonders auf den Aspekt äh, zu sprechen kommen, aber trotzdem auch einen kleinen Einblick geben, was man mit so einem Citizen Science Projekt an Daten gewinnen kann. Doch bevor ich über die Bienenviren spreche, möchte ich ganz kurz über die Bienen selber sprechen. Und zwar äh, weiß ja jeder, wie beliebt Bienen in der Gesellschaft sind, in, in, also in der wenn man sagt, man arbeitet mit Bienen, dann kriegt man selten einen gelangweilten oder entrüsteten Blick, eher sofort die Fragen äh, über Bienen. Nur leider sind das keine Fragen aller: wie entsteht eigentlich der Honig? Oder sind die Bienen nicht wahnsinnig gut in Kommunikation? Oder wie funktioniert so ein komplexes Bienenvolk eigentlich? Na, die Frage ist immer, wie geht es den Bienen? Und müssen wir sie retten? Das ist auch nicht weiter verwunderlich, wenn man sich so anschaut, was in der Gesellschaft über Bienen diskutiert wird. Einerseits äh, gibt es große äh, Aktionen von Umweltschutzorganisationen, FDPs, rettet die Bienen. Es gibt regelmäßig äh, Vorträge und auch äh, Zeitungsartikel. Wie kann man die Umwelt im Garten bienenfreundlich gestalten? Wie kann man Bienen retten? Jeder hat das. Angebliche Einstein-Zitat über die Bienen und die Menschen, glaube ich, schon zu Genüge gehört, auch wenn es Einstein nie gesagt haben wird. Es gibt auch genug Geschäfte, genug Merchandise, genug Produkte, die mit Safety Bee werben. Und natürlich gibt es auch sehr viele und teilweise auch sehr gute Filme und Dokumentationen über die Bienen und das Bienensterben. Und da es ja in dem Thema der Bienengesundheit sofort ums Bienensterben geht, möchte ich. Bevor wir in das Thema selber hineingehen, möchte ich fragen, wie können wir die Bienen retten? Ist das überhaupt eine Frage, die wir in der Form stellen sollen? Oder müssen wir da nicht ganz viel klarer definieren, was wir damit meinen? Weil zum Beispiel die Bienen, es gibt die Bienen nicht. Das heißt, meinen wir, wenn wir sagen, wir wollen Bienen retten, wir wollen Wildbienen retten? Wir interessieren uns für die Imker und Imkerinnen und ihre Nutztiere? Geht es um uns um die Bestäubung von Früchten und Gemüse? Allein, wenn man sich das Ganze in Österreich anschaut, haben wir über 600 Arten. Da gibt es einerseits die Solitärbienen, die äh, in äh, Solitär leben aber extrem unterschiedliche Lebensweisen und Bedürfnisse haben. Das heißt, wenn man die schützen und denen helfen will, dann muss man genau überlegen, welche dieser Gruppen man überhaupt ansprechen will. Dann gibt es die Hummeln, da gibt es auch um die 40 Arten, über 40 Arten in Österreich, die haben zwar einjährige Völker, Entschuldigung, ich habe das Wort solitär nicht erklärt, solitär heißt allein lebend, also nicht staatenbildende Bienen. Die Hummeln haben zwar einjährige Völker, aber eben einjährig und unterscheiden sich dadurch ganz klar von den Honigbienen und sind auch... Teilweise hin und wieder Nutztiere für zum Beispiel den Tomatenanbau, da sind sie sehr bekannt, aber auch nur eine dieser Hummelarten in Österreich. Und dann gibt es eben die Honigbienen, die berühmten Bienen, die, die die meisten Leute meinen, wenn sie von Bienen reden. Das ist aber nur eine einzige Art in Österreich, da haben wir dann mehrjährige Völker und Nutztiere. Das heißt, wenn wir sagen, welche Bienenart und Bienengruppe, heute wird es wirklich, wenn ich Bienen sage, nur um die Honigbienen gehen, aber bitte behalten Sie im Kopf dass das keine so banale Frage ist. Als nächstes wäre dann die Frage, welche Art des Bienensterbens wollen wir stoppen? Geht es ums, ums Artensterben? Da sind wir dann wieder eher bei den Wildbienen und den Solitärbienen und Hummeln. Geht es um das Absterben von einzelnen Bienen, das Absterben von Bienenvölkern oder auch den Rückgang von Imkereibetrieben? Wenn wir uns das in Österreich anschauen, dann gibt es auch wieder nicht Honigbienensterben gleich Honigbienensterben. Weil einerseits kann man den Rückgang in der Volksstärke beobachten. Das heißt, wenn Völker aufgrund von Problemen kleiner werden, das tritt meist im Frühling oder Sommer auf, kann verschiedene Gründe haben. Es können Krankheiten sein, es können Probleme mit, dem Kön äh, mit der Königin sein, dass einfach nicht genug äh, Nachkommen äh, Eier gelegt werden und damit Nachkommen entstehen. Es kann sich da aber auch um Bienenvergiftungen aufgrund von äh, Spritzschäden oder ähnlichen handeln. In der Situation hat das Volk an sich die Möglichkeit, sich zu, zu erholen. Das heißt, der Imker, die Imkerin hat trotzdem den Schaden. Das Volk wird wahrscheinlich nicht vollen Ertrag geben das Jahr. Aber es geht hoffentlich zumindest nicht verloren. Dann haben wir die berühmten Völkerverluste. Da stirbt das ganze Volk. Das tritt meist im Herbst und Winter auf. Das untere Bild zeigt so ein abgestorbenes Volk, wo wirklich nur mein ganz kleines Häuflein Biene übergeblieben ist. Äh, Im winterfluss in Österreich, die bewegen sich so zwischen 8 und 28 Prozent der Völker, laut der Colors Monitoring-Studie, die ich eh später vorstellen werde. Äh, das heißt, es hängt von Jahr zu Jahr ab, wie viele Völker im Winter sterben. Und hier muss der Imker, muss der, die Imkerin das Volk wirklich ersetzen. Das heißt, das ist äh, dann den Bemühungen der Imker zu verdanken, dass die Volks Völkerzahl nach solchen schlimmen Events, wie zum Beispiel 28 Prozent Völkerausfall, nicht wirklich drastisch zurückgeht, sondern sich im Laufe des nächsten Jahres erholt. Und dann haben wir äh, den Rückgang der Zahl der Imkerinnen und Imker oder das Zahl der Bienenvölker. Das ist zum Glück in Österreich derzeit kein Problem. Laut den Daten des österreichischen Imkerbundes ist die Völkerzahl in den letzten 20 Jahren mehr oder weniger konstant. Das heißt, welche Art des Bienensterbens, wir werden uns heute eher mit dem Absterben von Bienenvölkern und damit mit den Winterverlusten äh, beschäftigen. Nur dann bleibt immer noch die Frage, Vor welchen Risiken wollen wir die Bienen eigentlich retten? Und hier kann man sich anschauen, wenn man sich jetzt wirklich allein auf die Bienengesundheit konzentriert, dass es viele verschiedene Faktoren gibt, die eben äh, sich negativ auf die Bienengesundheit auswirken können. Das können einerseits Schädlingsbekämpfungsmittel sein, die einfach einerseits. Bienen abtöten oder auch subletale, also nicht tödliche Schäden in den Bienen erzeugen können. Es kann aber auch eine schlechte Ernährung sein, wenn zum Beispiel die Bienen zu wenig verschiedene Pollenarten, also je reicher der, äh, die Pollennahrung der Bienen ist, desto gesünder ist es. Ähnlich wie bei uns äh, äh, bei der Ernährung. Also wenn die Pollennahrung sehr stark eingeschränkt wird oder wenn zum Beispiel nicht genug Nektar da ist, um ein Volk zu erholen, äh, ernähren. Dann haben wir auch Negative Einflüsse des Klimas zum Beispiel, weil ein Herbst zu warm ist und ein Volk sich aufgrund der, sage ich mal, falsch warmen Signale nicht gut auf den Winter vorbereitet, dann kann das auch ein Problem sein. Und wir haben dann das große Problem der Parasiten. Da gibt's, gibt es eigentlich nur einen einzigen Parasiten, der hier jetzt in Österreich zu besprechen ist. Das ist die Varroamilbe, von der Sie sicher auch alle schon gehört haben und die sich sehr negativ auf die Bienengesundheit auswirkt. Imkerliche Praxis kann natürlich im ungünstigen Fall auch sich negativ auf die Bienengesundheit auswirken. Das wäre zum Beispiel, wenn ein Imker, eine Imkerin äh, schwere Fehler in der Behandlung des Volkes oder in der, äh, der Wintereinfütterung etc. tut, dass dann einfach ein Volk nicht äh, äh, eben in, in, in seiner Vitalität geschädigt ist. Und dann, und das wird der heutige Fokus sein, gibt es natürlich Krankheiten, die schädigen können. Hier will ich einfach jetzt nur mal die wichtigsten oder die bekanntesten drei Bienenviren vorstellen. Da wäre einmal der Flügelverkrüppelungsvirus DWV. Also aufgrund der langen Namen der Bienenviren gibt es dann meist kurze Kürzel. Sie müssen sich die nicht merken. Wenn sie notwendig sind, dann werde ich die auch ausdeutschen. Das heißt, DWV, der Flügelverkrüppelungsvirus, der führt zu Entwicklungsschäden und Absterben der Brut nach dem Namen klar sichtbar. Hier sieht man eine Biene, die kaum mehr Flügel hat, also eben verkrüppelte Flügel und die auch kaum äh, lang leben wird. Der Flügelverkrüppelungsvirus wird von der Varroamilbe übertragen. Hier sieht man eine Varroamilbe auf einer Puppe sitzen. Das heißt, äh, die äh, Milbe ist ähnlich wie eine Zecke. Das heißt, sie beißt äh, die Bienenlarve oder auch die äh, erwachsene Biene, je nachdem, an und saugt... Äh, saugt und ernährt sich von deren Fettkörper und während dieses Ernährungsvorganges injiziert sie die in ihren Nahrungssekreten vorhandenen Viren in die Blutbahn, also in, in das Blut der Bienen und steckt sie damit an. Das kann theoretisch bei jedem Virus äh, passieren. Der Flügelverkrüppelungsvirus ist deswegen sehr berühmt äh, in dieser Kombination, weil er wirklich geschafft hat, perfekt mit dieser Varroamilbe zusammenzuarbeiten. Dann gibt es die chronische Bienenparalyse, die ist insofern spannend, weil sie nicht äh, ein Virus der Brut ist, sondern ein, ein Virus äh, der Bienen. Das heißt, hier sieht man eine erwachsene, adulte Biene, die an dem Virus erkrankt ist. Sie ist schwarz glänzend, würde es jetzt ein Video geben, würde sie zittern. Man sieht auch, wie unnatürlich die Flügel weggestreckt sind. Also sie hat eben äh, diese chronische Bienenparalyse und wird nur einige Tage leben. Und dann gibt es auch noch einen recht... Klar zu erkennenden Virus, zumindest vom Symptomen her, den Sackbrutvirus. Hier sieht man, dass die äußerste Haut der Larve so richtig mit einer Flüssigkeit gefüllt wird. Die Larve wird bald absterben und dann als vertrocknetes Schiffchen zu sehen sein. Eben typisch ist hier die sackförmige Larve. Jetzt sind wir am Ende dieser kurzen Einführung und jetzt möchte ich die Frage, die sehr allgemeine und sehr ungenaue Frage, wie können wir Bienen retten, ein bisschen genauer eben genau auf dieses Projekt und unsere, äh, unseren Fokus umdeuten. Und zwar, welche Krankheiten kommen in Österreichs Bienenvölkern vor und wie hängen sie mit den Winterverlusten zusammen? Das heißt, jetzt wissen wir, es geht um die Honigbienen, es geht um die Winterverluste und es geht um Krankheiten. Wenn man so eine Frage beantworten will, dann muss man sich überlegen, welche Art des Projekts, welche Art äh, der, der Forschung äh, man verwendet, um diese Frage zu beantworten. In Vergangenheit sind da im Projekt Zukunft Biene, also alle die Daten, die ich heute zeige, stammen aus den Projekten Zukunft Biene und Zukunft Biene 2. Im Projekt Zukunft Biene hatten wir zwei Ansätze gewählt die wir aus guten Gründen diesmal nicht gewählt haben. Ich möchte es Ihnen nur vorstellen, um äh, auch die äh, Variation an möglichen Ansätzen zu zeigen. Und zwar haben wir in Zukunft Biene 1, die Beobachtungsstudie, durchgeführt im Jahr 2015 und 2016, genau mit dem Fokus, wir wollten den Gesundheitszustand der Bienenvölker in Österreich beschreiben und die Faktoren für Winterverluste in Österreich bestimmen. Dazu haben wir Inspektionsbesuche als Methode gewählt. Und zwar wurden da 200 Bienenstände in ganz Österreich ausgesucht und über 20 erfahrene Probennehmer und Probennehmerinnen sind dreimal ausgerückt, um sich diese 200 Bienenstände anzuschauen. Und zwar gab es eben, eben diese drei Termine: einmal im Sommer, einmal im Herbst und einmal im Frühling. Sie sehen, der Herbst und der Frühling sind ganz gut gewählt, dass wir den Winter da in der Mitte haben. Das heißt, wir konnten auch sagen, wie es den Völkern im Herbst ging, also vor der Einwinterung und wie viele dieser Völker im Frühling noch gelebt haben. Der Ablauf war so, dass der Probenehmer oder die Probenehmerin zu dem Imker gekommen ist. Es gab ausführliche Interviews über die Betriebsweise der Imker und Imkerinnen. Da ging es darum, was für Produkte produzieren sie, wie viel Erfahrung haben sie, was sind ihre Varroa-Behandlungsmittel etc. etc. Dann hat der wirklich äh, langwierige Teil angefangen und zwar sind die Völker inspiziert worden. Das heißt, es wurde wirklich jede Wabe sorgfältig angeschaut äh, über den Zustand, ob es Auffälligkeiten gibt. Und falls Auffälligkeiten aufgetreten sind, dann wurden Proben genommen. Es wurden aber auch standardmäßig Proben genommen und all diese Probenmengen sind dann bei uns im Labor untersucht werden. Sie sehen... Der Vorteil einer solchen großen Studie ist relativ klar. Es sind, man bekommt sehr viele und sehr detaillierte Informationen. Alle Beobachtungen werden von geschulten und erfahrenen Be Inspektoren durchgeführt. Das heißt, wir sind uns auch sicher, dass eine gewisse äh, Qualität äh, gegeben ist. Und wir haben dann auch eine Menge Probe Proben, die wirklich Laboranalysen zugeführt werden können und damit wir auch wirklich quantitative Daten bekommen. Die Nachteile sind ebenso klar. Es ist sehr ressourcenintensiv, es kostet viel Geld, wir brauchen viel Personal, es ist eine unglaubliche Logistik notwendig von allen Leuten, die da mitmachen und es kostet viel Zeit. Solche Studien werden deswegen sehr, sehr selten wiederholt. Es gibt in Europa dann nur einen Einzelfall, das deutsche DEBIMO. Die führen so eine Studie in einer etwas abgespeckteren Art und Weise wie hier, aber trotzdem diese Studie jetzt schon seit einem Jahrzehnt durch. Also möglich ist es, aber sehr, sehr selten. Und es ist ein großer Aufwand für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, weil die haben sich da wirklich dreimal einen halben Tag bis Tag Zeit nehmen müssen, um, um eben an dieser Studie teilzunehmen. Das zweite, total konträre Art der Herangehensweise ist das Coloss Winterverlust Monitoring, das von Robert Botschneider der Uni Graz durchgeführt wird, ist auch ein Citizen Science Projekt und ist auch Teil der Plattform. Und auch das wurde im Rahmen von Zukunft Wiener durchgeführt und wird immer noch durchgeführt. Die Ziele sind sehr ähnlich. Also es geht darum, die Höhe der Völkerverluste im Winter für Österreich zu erheben und eben auch Faktoren für Winterverluste zu bestimmen. Die Methode ist nur eine ganz andere, es ist nämlich rein Fragebogen. Das heißt, die Imker und Imkerinnen melden als Citizen Scientists ein, was sie an ihren Völkern beobachtet haben. Der Großteil läuft über Online-Fragebögen, es gibt aber auch noch Papier-Fragebögen. Das Gute und Spannende ist, der Fragebogen ist international standardisiert. Das heißt, man kann die Ergebnisse wirklich über viele Länder vergleichen und man bekommt Daten über Zehntausende von Bienenvölkern. Im Vergleich bei der Beobachtungsstudie, die ich vorher genannt habe, waren das so knapp über 2000 Bienenvölker, über die wir was erfahren haben. Und? Der Ablauf ist jedes Jahr das Gleiche. Der Fragebogen wird beworben. Jeden Frühling kann der Fragebogen von allen Imkerinnen und Imkern in Österreich beantwortet werden. Und jeden Frühsommer gibt es dann eine Pressemeldung über die Winterverlustdaten. Herauskommen tut dann nach äh, inzwischen zwölf Jahren so eine wunderschöne Grafik, wo man herrlich sieht, wie die Verlustrate zwischen den Jahren schwankt. Wenn man das jetzt vergleicht mit der Beobachtungsstudie, hat man den Vorteil durch die vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, also die Citizen Scientists, hat man wirklich immense Daten. Es wird regelmäßig wiederholt, wie gesagt, seit 2008. Und es gibt eine extrem geringe Teilnahmehürde. Weil jeder Imker und jede Imkerin, die sich die Zeit nehmen, das zehn Minuten lang auszufüllen, kann daran teilnehmen, um sich anzumelden, ohne große Pläne zu haben. Die Nachteile sind natürlich, dass Teilnehmer und Teilnehmerinnen nicht extra geschult sind, die Qualität der Daten ist nur so gut wie die Qualität der Beobachtungen. Und dadurch, dass jeder mitmachen kann, weiß man halt auch nicht, ob man im Knowling eventuell alles absolut falsch theoretisch analysiert. Und es gibt keine Proben für Laboranalysen. Das heißt, man äh, muss wirklich drauf sich verlassen, was beobachtet wurde. Das viren Money joint hat jetzt genau versucht, einen Mittelweg zwischen diesen zwei Ansätzen zu gehen, und zwar Citizen, äh, Citizen Science, aber mit Laboranalyse. Ähm, die, und zwar geht es, die Verbreitung von bienen wie in Österreich zu bestimmen und eben äh, den Zusammenhang zwischen Bienen- und Winterverlusten genau zu möchten. Der Unterschied zur Beobachtungsstudie ist, dass der Fokus wesentlich kleiner ist, also wir konzentrieren uns nur auf eine Jahreszeit, nämlich den Herbst. Wir konzentrieren uns nicht auf eine Breite von Krankheiten, sondern auf die Wir. Wir konzentrieren uns auf fünf Symptome, die gut erkennbar sind, die Imkerinnen und Imker äh, gut in den Formen erkennen können. Und es ist eine sehr, sehr kurze Frage im Vergleich zur Beobachtungsstudie. Das Gute an der Sache ist, wir haben eine längere Laufzeit, das heißt, wir haben drei Wiederholungen, was uns hilft, nicht nur ein exemplarisches Jahr zu beschreiben, sondern wirklich eine, eine Abfolge von Jahren. Der Unterschied zum Colors Monitoring ist, wir haben... Wesentlich weniger Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Wir haben eine höhere Teilnahmehürde. Das heißt, man muss sich anmelden. Äh, es, wir wünschen uns eine gewisse Nuität. Das mag manche in abschrecken, da jetzt sie drei Jahre ein zu machen, weiß man ja nicht so genau. Und das Gute ist, wir können auch lang, lang durchführen. Es werden insgesamt Bienenviren untersucht. Ich habe schon gesagt, die haben wunderschöne Kürzel. Ich werde diese Kürzel äh, werden in den Grafiken in Zukunft auftauchen. Bitte nicht erschrecken. Wie gesagt, ich werde diese äh, Kürzel auch jeweils mal erklären. Ich wollte es nur einmal kurz zeigen, vielleicht nur ganz kurz. Flügelverkrüppelungsvirus DWV unterscheidet man zwei Typen, der Typ A und Typ B. Es ist der gleiche Virus, aber es gibt einfach Unterschiede. Wenn man mit so einer Studie beginnt, erster erste Schritt, dann die Teilnehmer und Teilnehmerinnen braucht. Und uns war wichtig, wir haben keine Möglichkeit, auf das Imkerverzeichnis Österreichs zuzugreifen, aber wir wollten einfach einen queren, guten, repräsentativen Querschnitt über alle Imker und Imkerinnen in Österreich zu haben und wollten auch jedem eine Chance geben, dabei zu sein. Das heißt, wir haben mehrere Monate, das ist im Februar gestartet und ging bis Mai, über verschiedenste Kanäle aufgerufen. Das heißt, wir haben Vorträge auf Imkerei-Tagungen gemacht. Wir haben zwei Artikel in der imker die de facto fast jeder Imker oder jede Imkerin in Österreich bekommen, äh, geschrieben. Wir haben über die Imkervereinigungen aufgerufen. Wir haben E-Mails an ehemalige Projektteilnehmer und Teilnehmerinnen geschickt. Wir haben auch äh, unseren Kooperationspartner, eben Robert Brotschneider, gebeten, E-Mails zu verschicken. Und es gab dann noch Aufrufe über Facebook und Twitter. Was wir da ganz deutlich gelernt haben, wir haben genug Anmeldungen gekriegt, um das Projekt durchzuführen. Wir waren aber erstaunt, dass mit so viel Aufwand, so viel Energie de facto 297 Imker und Imkerinnen sich gemeldet haben von den 30.000 Imker und Imkerinnen, die es in ganz Österreich gibt. Und immerhin für etwas, wo sie gratis Analysen bekommen. Aber wie gesagt, das war nur eher eine Verwunderung. Es hat wunderbar ausgereicht, um das Projekt durchzuführen. Das heißt, wir hatten sogar einen kleinen Pool, äh, wo wir eine Zufallsauswahl auswählen konnten, und zwar auf eine Art und Weise, dass die verschiedenen Bundesländer in ihrer Dichte an Bienenständen repräsentiert wurden. Und wir hatten sogar noch einen kleinen Pool an Imker und Imkerinnen, die wir anschreiben konnten, wenn... Ähm, uns welche ausgefallen sind über die Jahre. Das Ganze hat dann im ersten Jahr so ausgesehen. Sie sehen, wie, äh, wie schön unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen über Österreich verteilt sind. Man sieht äh, manchmal eine höhere, sage ich mal, Dichte. Vor allem in Oberösterreich ist das recht ersichtlich. Das ist ein Land, in dem es sehr viel... ein Bundesland, in dem, in dem sehr viele Imker und Imkerinnen äh, da sind. Gut, aber wer sind nun unsere Citizen Scientists? Welche Imker und Imkerinnen machen in so einer Studie mit? Also einerseits haben wir gemerkt, dass wir relativ viele relative Neuansteiger und Neuansteigerinnen hatten. Das heißt, relative Neuansteiger, da rede ich von weniger als zehn Jahren Erfahrung, was jetzt durchaus teilweise schon Imkerei-Erfahrung ist, aber einfach nicht äh, noch nicht die ganz erfahrenen Imker. Ist vielleicht auch verständlich, wenn man wo neu einsteigt, dann möchte man auch sich über, über die Themen schlau machen und hat vielleicht mehr Interesse, bei so einem Projekt mitzumachen und mehr zu erfahren als jemand, der schon 30, 40 Jahre dabei ist. Wir hatten ungefähr 80 Prozent kleine bis mittelgroße Imkereien, da äh, spreche ich von Imkerbetrieben mit weniger als 50 Völkern. Das äh, entspricht ungefähr der Verteilung im, in den österreichischen Imkerschaft, weil in Österreich eigentlich eher die kleinen Imker stark ähm, repräsentiert sind. Das heißt, fast 70 Prozent aller Imker und Imkerinnen haben nur so um die zehn Völker. Die ganz kleinen Imker sind ein bisschen unterrepräsentiert einfach deswegen, weil unsere Haupt, eine unserer Hauptbedingungen war, dass mindestens fünf Völker vorhanden sind. Und wenn das ein Imker ist, der hinterm Haus zwei Völker hat, dann wird er sich leider bei der Studie nicht melden. Und dann hatten wir einen sehr hohen Anteil an biozertifizierten Imker und Imkerinnen, und zwar ungefähr 25 Prozent. Lässt sich auch eigentlich ganz gut dadurch erklären, dass Bio-Imker vielleicht ein bisschen mehr daran interessiert sind, präventiv zu arbeiten und viel über die Gesundheit ihrer Völker zu wissen. Die Gründe für die Teilnahme, die das ist äh, in Gesprächen und E-Mails immer wieder aufgepoppt, war ganz klar der Wunsch, der Wissenschaft zu helfen. Natürlich der Erhalt von den Daten über die Virusinfektion der einzelnen Völker und dann die Chance, mehr über Bienenwien zu lernen. Wir haben aber gerade einen Feedbackbogen laufen, wo wir da ein bisschen mehr und ein bisschen systematisch erfahren wollen, warum eben die Imker und die Imkerinnen mitgemacht haben. Grundsätzlich ist das Virenmonitoring jedes Jahr gleich abgelaufen. Wir sind jetzt im letzten Jahr. Die letzte Probenahme hat vor zwei Monaten, vor drei Monaten stattgefunden. Aber grundsätzlich, wie gesagt, jedes Mal ungefähr das Gleiche. Es hat angefangen, dass wir im Frühsommer Auswahl oder Teilnehmer und Teilnehmerinnen ausgewählt oder nachbesetzt haben. Teilweise haben wir dann natürlich die Zustimmung ersten Jahr und bei den Nachbesetzungen im entsprechenden Jahr bekommen und im August eine fixe Liste an der, Teilne äh, der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehabt. Dann hat jeder Ende August die Materialien zugeschickt bekommen, die sie brauchen, um diese Studie durchzuführen. Die Studie ist dann im September hat im September stattgefunden, die Probenahme. Manchmal ist das so ein bisschen in den Oktober eingeklitten. Also manche Imker und Imkerinnen musste man dann ein bisschen erinnern. Aber eigentlich, die meisten haben wirklich in der Probenahmezeit die Proben geschickt. Also 70 bis 80 Prozent waren in den gewünschten zwei Wochen da. Dann ist das, was gerade für das dritte Jahr passiert, dann findet die Probenanalyse, Probenaufbereitung und Probenanalyse statt. Im Februar werden die Untersuchungsergebnisse bekannt gegeben den Imkern und Imkerinnen. Und im April, äh, Juni, also eher März bis Juni, sagen sie uns dann, wie die Überwinterungsergebnisse ihrer Völker ausschauen. Das ist natürlich ein extrem wichtiger Punkt, weil dann können wir die Überwinterung der Völker, äh, der, deren Analysen, die wir vorher gemacht haben, einfach mit den Analyseergebnissen korrelieren. Die Probenahme hat das so ausgesehen. Und hier sieht man die die, die Imker und die Imkerinnen zurückbekommen haben in der Arbeitsanleitung. Im ersten Jahr mussten sie fünf Probevölker auswählen. Und dann haben wir ihnen auch klar gesagt, auf welcher Wabe sie die Probe, die Bienenprobe zu nehmen haben. Wir haben dann so Königinnenkäfige mitgeschickt. Das ist eine Sache, die kennt der Imker, jede Imkerin. Das ist ein kleiner Plastikkäfig, in dem man dann auch noch ein bisschen Futterteig, also Nahrung für die Bienen geben kann. Das war alles schon vorbereitet und in dem normalerweise Königinnen zusammen mit ihren Begleitbienen verschickt werden. In dem Fall haben wir die Imker natürlich nicht gebeten, ihre Königinnen einzufangen und zu verschicken, aber zehn Arbeiterinnen pro Volk wurden in so einen Königinnenkäfig gesteckt. Und dann in einem schon von uns vorbereiteten Kuvert, das auch schon äh, adressiert und frankiert war, konnte man die fünf Käfige dann hineinstecken, zusammen mit dem Fragebogen. Sie merken schon, wir haben die Bienen lebend verschicken lassen. Die Idee dahinter ist, dass wenn die Bienen lebend verschickt werden, man sich keine Sorgen um die Kühlkette machen kann, äh, muss die Bienen sind, äh, können solche Transporte gut überleben und was was dann klarerweise bei uns passieren muss, sie werden abgetötet. Aber sie werden einfach dann sofort abgetötet und eingeführt. Zusätzlich zu der ganzen Arbeit, die jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin durchführen musste, haben wir sie optional gebeten, die Völker fünf Krankheitssymptome durchzusehen. Optional haben wir deswegen gewählt, damit wir die Chance haben Weil das auf alle, alle Waben durchzusehen ist Arbeit und und zwar lieber jemand sagt, na, ich hatte die Zeit nicht und schreibt keinen, äh, schreibt keinen äh, Kommentar, als Jemand hat das Gefühl, er muss es machen und schreibt fünf Nullen hin und hat das Volk nicht durchgesehen. Aber es haben wirklich sehr, sehr viele Imker durchgeführt. Das sind wir ungefähr bei 80 Prozent, 80 bis 90 Prozent der Teilnehmerinnen, die hier Daten geliefert haben. Das ist die Liste der fünf Symptome. Sie sind relativ klar zu sehen, wenn jemand Erfahrung mit Bienen hat. Es geht um einen erhöhten Totenfall vor dem Volk. Es geht um Varroamilben auf Bienen. Es geht um verkrüppelte Flügel. Da sind wir beim Bienenverkrüppelungsvirus flügelverkrüppelungsvirus es geht um äh, schwarz glänzende bienen wie gesagt das war die chronische bienenparalyse und es geht um diese symptome vorher habe ich diese noch lebende gefüllte larve gezeigt hier sieht man dann wie eine abgestorbene larve aussieht diese pakete sind eben bei uns in den zwei wochen eingetroffen das waren an an heftigen Tagen sind da schon zwei, äh, 20 bis 40 von diesen Backern reingekommen. Hat wunderbar funktioniert. Die meisten waren nur ein bis zwei Tage unterwegs. Manche hatten noch leider Post-Odysseen äh, hinter sich. Das äh, Muster dahinter haben wir nie ganz verstanden. Aber es gab halt ungünstige Situationen. Wurde aber alles aufgeschrieben und kann nachvollzogen werden. Dann wurde eine Sammelprobe erstellt, das heißt, wir haben aus den fünf Käwigen jeweils zehn Bienen entnommen und zu einer Sammelprobe von 50 Bienen äh, zusammengestellt. Das war ein bisschen ein Kommunikationsproblem zwischen uns und den Imkern und Imkerinnen. Die waren natürlich sehr interessiert, das kann ich auch gut nachvollziehen, dass sie wirklich erfahren, welches Volk wie krank war nur das wäre einfach logistisch extrem schwer äh, machbar gewesen, da eine saubere Probeinnahme und einen sauberen Versammel zu erzeugen. Deswegen haben wir gesagt, wir machen daraus eine Sammelprobe und haben dann ein Ergebnis, wie stark der Stand, ähm, der Stand infiziert ist, aber nicht das Volk selber. Und dann wurde eben eine, eine QPCR durchgeführt, eine quantitative Analyse und die Daten wurden dann an die Imker und die verschickt. Die Beteiligung der Citizen Scientists war unglaublich. Also, wir hätten uns nicht gedacht, wie gering die Dropout-Quote ist. De facto ist uns während der Probenahme, also die Imker und Imkerinnen, wo wir schon Material versendet haben, zwischen 1 und 5 Prozent der Citizen Scientists aufgefallen, ausgefallen. Zwischen den Probenahmen, die konnten danach besetzt werden, so die 5 Prozent. Das heißt, es haben wirklich von den 200 Imkern und Imkerinnen 179 alle drei Jahre mitgemacht. Warum blieben so viele wirklich die ganze Zeit dabei? Das sind jetzt reine Vermutungen von mir. Es scheinen die Virusergebnisse einfach wertvolle Informationen zu sein. Ich weiß auch aus Gesprächen mit Citizen Scientists, dass sie die Ergebnisse für eigene Experimente, eigene Optimierungen verwendet haben. Das heißt, sie haben dann die Betriebsweise ein bisschen geändert und haben dann darauf gewartet, wie nächstes Jahr dann die Daten ausschauen. Das heißt, das ist natürlich ein guter Anreiz, ein zweites und drittes Jahr dabei zu sein. Und natürlich hatten wir auch Routinees dabei, einfach deswegen, weil wir an unsere ehemaligen Projektteilnehmer und Teilnehmerinnen ausgeschickt haben und sicher auch eine Reihe von Idealisten. Ich weiß übrigens, dass einige von den Teilnehmern der Studie dabei sind. Das heißt, wenn Sie Lust haben, später einen Chat zu schreiben, warum ihr, was Ihr Anreiz war, bei der Studie dabei zu sein, freuen wir uns sicher drüber. Aber wie gesagt, wir wollen es genau wissen. Wir haben Feedbackbögen ausgeschickt und können das Ganze ein bisschen quantitativ auch erheben. Nur jetzt ein ganz kurzer Einblick noch in die Daten. Ich kann jetzt nur die Daten der ersten zwei Jahre zeigen. Das dritte Jahr ist, wie gesagt, noch in Bearbeitung. Grundsätzlich sehen Sie den helleren Balken, das ist das Jahr 2018, der dunkle ist das Jahr 2019. Sie sehen die Prävalenz, das heißt das Vorkommen der Viren, und Sie sehen die acht werden Und Sie sehen, dass manche Viren, wie dieses hier, BQCV und DWVB, hier sind wir wieder beim Flügelverkrüppelungsvirus, in quasi, auf quasi jedem Stand vorkam. Wir hatten auch wirklich 99 Prozent aller Bienenproben mit mindestens einem Virus, das heißt Bienen, Proben ohne Virus oder Bienenstände ohne Virus sind de facto nicht vorhanden. Wir haben aber auch Viren, die gar nicht vorkamen oder sehr, sehr selten. Das ist dieses chronische Bienenparalyse-Virus mit den schwarzen Bienen. Und dann hatten wir ebenso Viren, die mehr oder weniger häufig vorkommen. Das, was mich sehr gefreut hat, dass die Ergebnisse, die Trends zwischen den Jahren relativ vergleichbar sind. Das heißt, dass das schon nicht irgendwelche Zufallsschüsse sind, sondern äh, ganz gut das Bild beschreiben. Es gibt äh, einzelne Schwankungen bei den einzelnen Viren. Und wir sind auch sehr gespannt auf das dritte Jahr vor allem, weil diesen frühling ist ein großes Problem in österreichischen Völkern war und wir neugierig sind, ob das dann auch äh, sich in den Daten widerspiegelt. Aber welche dieser Viren sind nun gefährlich? Wenn wir uns äh, so eine Studie machen, dann sagen wir, ja, da gibt es Viren, die in jedem Volk vorhanden sind. Was bedeutet das eigentlich? Wenn Sie sich jetzt kurz merken, BQCV und DWVB waren eben die beiden sehr häufigen. Und wenn wir uns jetzt die Konzentration anschauen, es ist gut bekannt, dass Bienenviren oft als Versteckte, als Covid-Infection vorhanden sind. Das heißt, sie sind im Volk vorhanden, aber sie sind symptomlos. Und erst ab einer gewissen Konzentration bricht wirklich die offene Virose aus und man sieht Symptome an den Bienen und Probleme im Volk. Jetzt ist mal die große Frage, welche Konzentrationslevel braucht man da? Unsere Daten haben gezeigt, dass es eine extrem hohe Variation in der Konzentration gibt. Also, da reden wir von mehreren, mehreren 10.000 Kopien pro Milliliter Homogenat bis mehrere Milliarden Kopien von Milliliter äh, Homogenat. Und wenn wir uns jetzt diese beiden Viren anschauen, die sehr, sehr häufig vorkamen, da war dieses BQCV, das Königinnen-, Schwarze Königinnenzellvirus und das DWVB. Und Sie sehen, dass das BQCV sehr, sehr eine geringe Konzentration hat im Vergleich zu den anderen Viren, während das äh, DWVB eigentlich eine sehr, sehr hohe Konzentration hat. hat bitte beachten Sie, dass die Y-Achse eine logistische Achse ist. Das heißt, es ist auch nicht verwunderlich, dass wir dann meist eine Rückmeldung von den Imkern und Imkerinnen hatten: BQCV, was ist das überhaupt? Habe ich noch nie gehört, aber es ist mal Volk drin. Das scheint in Österreich einfach in einer so geringen Konzentration vorzukommen, dass man ganz selten Symptome und ganz selten Probleme sieht. Während wir eben von DWVB wissen, dass in einer sehr hohen Konzentration vorhanden ist, dass es wirklich große Probleme macht. Aber wie gesagt, es geht um die Konzentration und das kann man dann äh, natürlich in Modelle stecken, die nun. Die äh, vorhergesagte Wintersterblichkeit vergleichen mit dem virus -Titer. Aufgrund der großen Spannweite, äh, die uns diese virus diese Viruskonzentrationen gegeben haben, hab, haben unsere üblichen statistischen Modelle, sprich die äh, GLMs, ziemlich gesponnen. Und wir sind dann zum Machine Learning übergegangen. Und diese, das sind jetzt Ergebnisse von einem vorwärtsmodell. modell Aber man sieht wunderschön, also wir hatten zwei Viren, die einen relativ großen Effekt hatten. Das war das Flügelverkrüppelungsvirus und ein Virus, das ich bisher noch nicht erwähnt habe, das akute, akute Bienenparalysevirus. beim Flügelverkrüppelungsvirus sieht man wunderschön, dass es relativ lang, eine relativ geringe Wintersterblichkeitsvorhersage ist und dann zwischen 10 und hoch 8 und 10 hoch 9 äh, Milliliter äh, äh, Kopien pro Milliliter schießt. Die Wintersterblichkeit nach oben. Das heißt, wir haben eine Grenze bei 10 hoch 8 bis 10 hoch 9 RNA-Kopien pro Milliliter Homogenat, wo es wirklich eine drastische Steigerung der Gefährlichkeit des, des Risikos fürs Volk gibt. Äh, bei APPV ist das alles ein bisschen verwässerter. Man sieht auch, dass hier die vorhergesagte Wintersterblichkeitsrate bei einem negativen Be äh, Befund auch schon sehr, sehr hoch ist. Das heißt, es ist einfach äh, ein, ein, ein Virus, mit das relativ schwache, äh, schwachen Zusammenhang mit dem Winterfluss zeigt. Nur jetzt haben wir diese Grenze zwischen 10 hoch 8 und 10 hoch 9 RNA-Kopien pro Milliliter. Und jetzt ist die Frage, sehen Sie diesen Scientist, diese Erkrankung auch in den Völkern? Und für das DVB haben wir zwei sehr klassische Symptome. Eins ist das schon oft erwandt äh, äh, genannte Flügelverkrüppelungssymptom. Und dann da DWVB oder DWV so stark mit der Varroamilbe äh, korreliert ist, ist auch das Aufsitzen von Varroamilben auf Bienen ein klass klassisches Anzeichen dafür. Und wir haben uns jetzt angeschaut, ob die Imker dieses Symptom gesehen haben. Ja, Nein oder keine Angabe gemacht haben. Und wie, die, äh, wie der Titer, wie die Konzentration in diesen Proben war. Und man sieht bei, äh, bei den Proben einen klaren Zusammenhang zwischen dem, äh, dem Erkennen des Symptoms und dem sehr hohen, äh, der sehr hohen Konzentration der Probe. Und weil es so schön ist, bewegt sich das genau in dem Bereich ab 10 hoch 8, bis dann 10 hoch 9, 10 hoch äh, 10 nach oben. Das heißt, in dem Moment, wo wirklich eine Gefahr fürs Volk sehr deutlich zu äh, sehen ist, sehen die Imker und Imkerinnen vermehrt auch dieses Symptom. Das andere Symptom ist ein bisschen schwammiger. Hier haben wir nur eine ganz leichte statistische Tendenz und ähm, die Streuung ist auch bei Weitem sehr viel höher. Das heißt aber, dass Imker und Imkerinnen, wenn sie dieses Symptom sehen, auch ganz klar wissen, äh, dass Gefahr am ähm, im Verzug ist. Wenn wir jetzt das Ganze zusammenfassen, wir können definitiv sagen, was für ein Wissensgewinn wurde durch, durch dieses Projekt äh, erzeugt. Wir haben die erste systematisch erhobene Prävalenzdaten von acht Jahren in Österreich. Von manchen haben wir schon Daten, aber in dieser, in dieser Vollständigkeit über drei Jahre hinweg hatten wir das noch nie. Wir können nun, mit anderen europäischen Daten vergleichen wir sehen ähnliche Prävalenzen, ähnliche Muster. Manches hat mich dann doch sehr erstaunt, vor allem dieses sehr hohe äh, Vorkommen von, von BQCV, dem schwarzen Königinnen-Zellen-Virus, wurde sehr selten in der Heftigkeit beschrieben. Es hat gezeigt, dass die Probensammlung funktioniert. Wir können gemeinsam mit den Citizen Scientists reproduzierbare Ergebnisse erzeugen und diese Daten können auch für statistische Modellierungen einsetzbar, äh, eingesetzt werden. Außerdem, das Schöne an der ganzen Sache ist, durch die Beobachtungen der Imker und Imkerinnen haben wir wirklich einen praktischen Fokus. Wir können die Beobachtungen in Verbindung mit unseren Analyseergebnissen setzen. Wir können auch zeigen, die Imker und die Imkerinnen sind kompetent in ihren Beobachtungen. Und es ist auch eine Art Praxistest. Können wir diese Symptome wirklich als Anzeige empfehlen oder nicht? Es funktioniert übrigens nicht automatisch bei allen Faktoren. Ich habe jetzt einen Faktor nicht gebracht, die Stärke der Völker. Das wurde uns auch von den Citizen Scientists gemeldet. Das hat wunderbare Ergebnisse in der Beobachtungsstudie gebracht. In der Studie hat das keine schönen Zusammenhänge gebracht. In der Kommunikation haben wir auch einiges an Lessons, Lessons Learned mitgekriegt. Eins man hätte es ja auch wissen können, aber war relativ offensichtlich, wenige Leute lesen das lesen Infomaterial genau. Und wenn man selber über sich selber nachdenkt, ist ja auch das ähm, etwas, was einem selber regelmäßig passiert. Es gibt so viele Themen, es gibt so viele äh, Sachen zu beachten im Alltag. Wenn man dann ein Infoblatt reinkriegt, ähm, dann ja. Was wir gelernt haben, also es war einerseits bei dem Problem der Sammelprobe, das haben wir eigentlich von Anfang an immer gesagt, es gibt eine Sammelprobe und die Leute waren bis ins dritte Jahr immer wieder mal erstaunt, dass es eben keine klare Trennung zwischen den fünf Völkern gibt. Genauso die Anzahl Versuchsjahre auch da haben Leute mal manchmal den Fokus verloren. Es zeigt aber nur, wenn man an einem Citizen-Science-Projekt arbeitet, dass man informieren, informieren, informieren muss. Und wenn es immer wieder das Gleiche ist, es kann immer noch sein, dass es Leute nicht mitbekommen haben. Und nicht böse sein, wenn es Leute nicht mitbekommen haben, sondern einfach weiter informieren. Wir haben auch ganz klar gelernt, Ergebnismitteilung ist zu wenig. Und wie sehr Arbeit mit Citizen-Scientists zwingt zu mehr Kommunikation. Das war das erste Jahr, da haben wir ähm, haben wir die Ergebnisse ganz stolz ausgeschickt, endlich schön gemacht und dann kam rein, und was heißt das jetzt, was soll ich machen? Die Bienen sind krank, was soll ich tun? Ja, im Nachhinein äh, ist es mir absolut logisch, dass man sich Sorgen macht, wenn man so ein Ergebnis bekommt und keine weiteren Informationen. Damals war es mir nicht so klar, aber wir sind dem dann eben auch der Aufforderung, dass jetzt die Scientist gefolgt und haben dann recht viel Infomaterial produziert. Und es gibt immer Extra-Wünsche. Das heißt, äh, manche wollen dann andere Völker angeschaut haben. Manche haben plötzlich nur mehr vier Völker statt fünf. Ähm, manche wollen das, die gleichen Völker sich noch mal im Frühjahr anschauen. Am Anfang kann man noch relativ viel abgewinkt. Aber wir haben jetzt gesehen, wenn es erfüllbar ist, warum es nicht einbauen. Es kann ja auch zu neuen Projekten führen. Das heißt... Wir haben jetzt wirklich bei manchen Imkern und Imkerinnen Frühjahrsproben äh, beprobt, weil sie darum gebeten haben äh, und wollen das auch weiter in, eventuell in unsere Analyse einbauen. Um das Ganze zusammenzufassen, das Projekt war gut für beide Seiten. Wir haben die Möglichkeit bekommen, Daten aus ganz Österreich zu erhalten. Wir hatten... Wir sind ja, haben ja auch eine gewisse Schulungsverpflichtung. Es war natürlich ein Schulungseffekt für die Imker und Imkerinnen, die mitgemacht haben. Die können dann, weil sie auch meist sehr aktive Leute sind im Imkersektor, als Multiplikatoren gelten und die ihre eigenen Ergebnisse und Erfahrungen weitertragen. Die Imker und Imkerinnen haben uns eben eine Praxisexpertise geliefert, unsere Analysedaten mit der Praxis abgeglichen. Was man halt schon sagen muss im Vergleich eben zu großen Studien wie der Beobachtungsstudie ist natürlich die Aufgabenstellung eingeschränkt. Man kann von Leuten, die sowas freiwillig machen, nicht erwarten, dass sie über einen gewissen Arbeitsaufwand hinausgehen. Und es müssen einfach Ungenauigkeiten in Kauf genommen werden, wenn da 200 Leute an was arbeiten. Das heißt, da hält sich ein großer Teil sehr, sehr genau an die Angaben. Aber es gibt dann immer wieder jemanden, den man in das Datenset hineinbasteln muss weil er entweder zwei Tage früher oder zehn Tage später die Probe nimmt oder eben plötzlich vier statt fünf Volk hat, weil ähm, das auch mal passieren kann, dass ein Volk verloren geht. Für die Imker und Imkerinnen wurden teure Untersuchungen kostenfrei durchgeführt. Ich hoffe, wir haben uns bemüht, äh, zusätzlich als Informationsquelle und Ansprechpartner zu dienen. Die Probenahme erfolgte nach einem sehr strengen Protokoll. Das kann natürlich abweichen von den Wünschen der Imker und der Imkerinnen. Wie gesagt, teilweise hat man dann auch Lösungen gefunden, aber eigentlich, wie gesagt, waren Wünsche dabei, die wir nicht erfüllen konnten, eben gerade wenn es die Sammelproben angeht. Das heißt, da ist natürlich auch ein gewisser Fußfaktor da. Für alle, die mehr über unser Projekt wissen wollen, dass Zukunft Biene es gab einen Einser, jetzt gibt es ein Zweier. Es gibt eine Menge Infomaterial auf unserem Blog auf zukunft-biene.at. Da schreiben wir regelmäßig zu, zu den Ergebnissen, auch von den anderen Modulen. Und da sind dann auch die Projektberichte abrufbar. Dann möchte ich noch ganz kurz mich beim gesamten Team von Zukunft Biene 2 äh, eben nur des, des Virenmonitorings bedanken. Es ist ein großes Team aus 200 Imkerinnen und Imker aus ganz Österreich. Wir hatten viele Kolleginnen und Kollegen in verschiedenen Abteilungen der AGES dabei, Praktikantinnen und Praktikanten der Bienenkunde. Teilweise ist aus unserer Abteilung ein Teil der Belegschaft, die damit gearbeitet hat, inzwischen auch schon pensioniert worden. Und wir hatten sehr, sehr hilfreiche Kooperationspartner mit, dem, mit der Universität Graz und äh, der Veterinärmedizin Wien. Ich möchte auch ganz kurz in den. Äh, dass ich es den, äh, den äh, Finanzierern der Studie danken und Ihnen natürlich sehr herzlich für Ihr Zuhören und dann jetzt für Ihre Fragen. Vielen Dank.